Der völkerrechtswidrige Angriff auf die Ukraine sowie Menschenrechtsverletzungen im Iran, Afghanistan und anderen Ländern beschäftigen heute den UN-Menschenrechtsrat in Genf. Zur Sprache kommen dürften unter anderem Berichte über die systematische Verschleppung ukrainischer Kinder nach Russland. Moskau weist diese als Falschmeldungen zurück. Zum Auftakt wird Bundesaußenministerin Baerbock eine Rede halten.